und ja! oh, ah! hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo hallo ist hallo hallo ist hallo Es ist der Trapper. Uh, oh nee, hallo tschüss. Die... Tschüss, tschüss, tschüss, der hallo hallo hallo hallo Vorsicht, ich... hier kommt euch was entgegen. Nope. Kann ich mehr weg. Ich bin hab ich eingesperrt gerade selbst. Du kannst du kannst runterspringen, springen. Na ja, naja, die hätten wir geschaffen können. Gut, ich versuche dich zu retten. Oh. oh. Oh, da war er weg. Oh! Das Spiel mag mich mal das erste Mal. Ha! Nice! Troffen! Was hast du gemacht? Ich hab ihn Pal mit der Palette geschlagen. Ja, das hab ich gemacht. Oh. Und er scheiße, er hat mich jetzt in der Falle gefangen. Verdammt. Mach weiter, Bulky. <lacht> ja, mach ich. Ja, es ist eine eigene Pfanne gerannt. <lacht>